Ah, hallo, schön, dass du reinschaust. Ja, ich bin nicht draußen im Wald, was Pfadfinder üblicherweise so tun. Ich baue heute mit Klemmbausteinen. Und was da draus jetzt hier werden soll, seht ihr gleich. Und zack, fertig. Aus knapp 4000 Teilen ist nun diese Kirche hier entstanden. Aus Teilen im Fundament bis zu kleinen Teilen hier oben in der Turmspitze. Jedes ist wichtig, damit die Kirche am Schluss so aussehen kann. Dazu fällt mir folgender Bibeltext ein. Wir finden ihn im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4 und 5. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gott das heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Mir sind in diesem Text folgende Dinge aufgefallen. Jesus ist der Eckstein der Kirche. Du und ich sind Teile dieser Kirche. Und Jesus möchte uns als lebendige Steine in diese Kirche einbauen. Was hast du? Für Talente und Fähigkeiten, die du in deine Kirche einbringen könntest. Sprich doch mit deinem Pastor oder Prediger darüber, wie du dich aktiv in der Gemeinde einbringen kannst. Gott segne dich dabei. Ach ja, und wenn dir unsere Zahnputzandachten gefallen, dann abonniere doch unseren Kanal. Drück die Glocke, damit du auch keines unserer folgenden Videos verpasst, sodass wir doch hoffentlich bald unsere ersten 300 Abonnenten zusammen haben. Vielen Dank.